Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Thema der Woche Video im Rahmen der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir wollen uns heute mit einer Übungsaufgabe äh, beschäftigen, in der es, äh, mit der es in der Übung ähm, äh, Probleme gegeben hat. und äh, in, zu der auch in unserem Q&A-Forum einige Fragen gekommen sind. Das ist die Aufgabe 21.1, bei den TEM-Wellen äh, in einer Hohleiterstruktur, wie sie hier eben aufgezeichnet ist, ausgerechnet werden sollen. Ähm, wir, übernehmen, wir entnehmen der Aufgabenstellung schon eine Reihe von ähm, Angaben, die wir gleich benutzen werden, zum Beispiel ähm, ähm, wird ja hier äh, schon, da, schon davon gesprochen, dass sich in Z-Richtung eine äh, Welle ausbreiten soll, in positiver Z-Richtung eine TMN-Welle ausbreiten soll mit einer Kreisfrequenz Omega. Das heißt, wir wissen schon, welcher Wellentyp ist hier gesucht. Transversal magnetisch heißt ja äh, nur das Magnetfeld ist transversal, das heißt das E-Feld. Kann eine Z- oder wird eine Z-Komponente haben. Und äh, diese Z-Komponente des E-Feldes, die soll dann auch berechnet äh, werden. Wir nehmen weiter, äh, dass wir hier bei einer Kreisfrequenz Omega sind. Das heißt schon sofort, wir rechnen im Frequenzbereich, äh, setzen also gleich auch entsprechend im Frequenzbereich äh, an. Und äh, ja, Wellenausbreitung in positiver Z-Richtung hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ähm, alles, was Sie zur Lösung dieser Aufgabe brauchen, finden Sie im Handout im Abschnitt äh, über Wellenleiter 1, zylindrische Wellenleiter. Da werden wir gleich ein bisschen hin und her äh, springen zwischen dem, was ich aufschreibe und äh, dem, was im Handout ist, damit Sie auch sehen, dass das dort ähm, enthalten ist. Ähm, ja, und äh, klar, das Handout finden Sie im OER auch noch der Professur. Das äh, wissen Sie ja schon. Fangen wir also an, das Ganze äh, auszurechnen. Wir schauen noch einmal kurz auf die Geometrie, damit die klar ist. Ich brauche jetzt keine weitere Zeichnung zu machen. Ähm, und wir fangen einfach an, indem wir äh, mal festhalten, was äh, wissen wir denn schon. Wir haben also bestimmte Angaben. Und das heißt eben, wir haben hier eine Kreisfrequenz Omega vorgegeben. Das heißt, wir machen eine Betrachtung im Frequenzbereich. Und ich hatte es auch schon gesagt, wir haben vorgegeben, dass wir hier eine tm-Welle in z-Richtung haben. Genau genommen können wir schreiben in Plus-Z-Richtung haben. Und damit wissen wir, dass die Z-Komponente des B-Feldes gleich 0 ist. Ja, Im Aufgabenteil A schauen wir uns das nochmal an. Das ist hier unten der Teil. Soll aus den Maxwell-Gleichungen die Helmholtz-Gleichung für die Z-Komponente des E-Feldes hergeleitet werden. Das können wir natürlich einfach machen, also Aufgabenteil A. Wir fangen mal damit an, dass wir die Maxwell-Gleichungen noch nochmal hinschreiben. Also fangen wir mal an mit dem Induktionsgesetz. Rotation E gleich, und jetzt direkt im Frequenzbereich hingeschrieben, minus J Omega B. Das schreiben wir mal ein und nennen das 1. Ähm, außerdem hätten wir im Allgemeinen Rotation h ähm, gleich j omega d plus, ups, plus j. Äh, und das ist hier aber natürlich 1 durch mü Rotation b gleich. J Omega Epsilon mal E und der Faktor J fällt äh, weg hier im ho leiter Anders ausgedrückt, wir hätten hier die Gleichung Rotation B ist, ist gleich J Omega µ Epsilon E-Zeiger. Das merken wir uns auch und nennen das 2. Dann haben wir natürlich die Divergenzfreiheit des B-Feldes. Divergenz B gleich 0. Das können wir meinetwegen 3 nennen. Und außerdem hätten wir Divergenz D gleich Rho V. Und hier wird daraus dann einfach Divergenz Epsilon mal E ist gleich 0 oder da kann ich das Epsilon jetzt natürlich weglassen. Divergenz E gleich 0. Und das nennen wir 4. Das sind die vier maxwell gleichungen hier in unserem Fall. Entkoppeln der Maximum-Gleichungen kennen wir auch schon. Wie geht das? Na, wir bilden die Rotation. Zum Beispiel von 1. Dann machen wir das Einsetzen der anderen Rotationsgleichung, also Einsetzen von 2. Und dann nutzen wir die Divergenzfreiheit von E, also nutzen von Vier, ähm, und wir brauchen auch noch die Vektoridentität rot, rot von irgendwas ist gleich grad div von diesem Ausdruck minus Laplace von diesem Ausdruck gut, das können wir alles machen, also legen wir los wir bilden die Rotation des Induktionsgesetzes also steht da ROT, ROT, E. Setzen wir die Vektoridentität mal direkt ein. Das ist grad div E minus Laplace E. Und das ist aber gleich, weil dieser Term hier wegfällt, ist das gleich minus Laplace E. Und auf der anderen Seite ist Rot-Rot ja jetzt gleich minus j omega Rotation b. Und für Rotation b haben wir in der Gleichung zwei Jahren Ausdruck. Das heißt, das ist minus j omega äh, j omega mü Mal E. So, und damit haben wir jetzt ähm, eine Gleichung, die auf beiden Seiten eben das E-Feld enthält. Das heißt, diese Gleichung ist jetzt äh, schon mal ähm, entkoppelt. Und äh, wir nutzen natürlich hier noch das J mal J gleich minus 1, ist um das zu eliminieren. Und schreiben dann letztendlich hin Laplace E plus Omega Quadrat Epsilon μ mal i e ist gleich 0. So, und das können wir natürlich vergleichen mit dem Handout. Und da ist es die Folie äh, 3, gehen wir mal dahin, Handout, Folie 3, ähm, wo diese Gleichungen hier natürlich schon stehen. Also speziell jetzt eben hier, das ist genau diese ähm, Gleichung. Da können Sie also zwischen kontrollieren, dass Sie bis dahin nichts ähm, falsch gemacht haben. Das ist die Helmholtz-Gleichung für E. Jetzt äh, sollen wir aber die Helmholtz-Gleichung für EZ hinschreiben. Und äh, dafür äh, nutzen wir die Zerlegung des Laplace-Operators. Das ist im Handout ähm, auf der Folie 8. Gehen wir da schneller mal hin. Handout Folie 8. Da finden Sie das. Ähm, und das nutzen wir jetzt einfach. Also ganz einfach auch ist das natürlich. Also, ups, einmal Laplace hin. Laplace, der Operator in kartesischen Koordinaten ist, nach d2, ist natürlich d2 nach Quadrat plus d2 nach dy² plus d2 nach dz² und das können wir hinschreiben als einen transversalen Anteil plus dem longitudinalen Anteil also in dem Fall dem Anteil in z-Richtung und dieses Delta t das ist offensichtlich genau eben hier die Summe der ersten beiden Teile das ist Delta T. Ähm, So, des Weiteren haben wir jetzt eine Wellenausbreitung in Plus-Z-Richtung vorgegeben. Das wissen wir ja schon. Schreiben wir das mal hin. Das heißt, unser E von R und T, das wäre jetzt erstmal der rotierende Zeiger. Das ist dann irgendein Vorfaktor E0 von XY multipliziert mit E hoch J Omega T minus K mal Z. Das steht auch noch auf der Folie 8 und wir gehen jetzt über zum ruhenden Zeiger. Heißt e von R, ich nehme keinen neuen Formelbuchstaben, das kennen Sie inzwischen, diesen Übergang, wäre dann e0 von x und y mal e hoch minus kz. Hier ist also einfach die zeitliche Abhängigkeit separiert. Ja, und im Operator steht ja hier explizit drin, was bezüglich der z-Koordinate zu machen ist, nämlich die zweifache Ableitung. Und das reduziert sich hier natürlich auf die zweifache Ableitung der äh, E-Funktion. Und das gibt zweimal den Faktor minus k nach vorne. Ansonsten reproduziert sich die Funktion selber. Minus mal minus ist plus, j mal j ist minus 1 und k mal k äh, ist k 2 Sodass Sie äh, ganz klar sehen, dass d2 nach dz 2 von E von R gleich minus k Quadrat e von r ist. So, das heißt, äh, hier reduziert sich die äh, zweifache Ableitung auf einen algebraischen Faktor äh, minus k Quadrat. Ähm, ja, und dann schreiben wir doch einfach die äh, Gleichung dann nochmal mal hin, die Helmholtz-Gleichung direkt in transversalen Operator und longitudinalen Operator entsprechend äh, aufgespalten. Also äh, Laplace äh, t von e von r. Ähm, und jetzt käme ja normalerweise eben äh, nur ein Faktor Omega Quadrat Epsilon Mü angewendet auf das E-Feld. Und von der zweifachen z-Ableitung, die wir hier eben noch nicht drin stecken haben, die jetzt noch rein muss, wissen wir, dass ein Faktor minus k2 dazu kommt. Den schreiben wir einfach hiermit dazu. Minus k2 i e von r ist gleich 0. Und diesen Faktor, den haben wir in der Vorlesung und können wir auch jetzt wieder machen, einfach als Gamma Quadrat benannt, sodass wir dann Formeln hätten. Laplace t plus Gamma Quadrat angewendet auf das E-Feld ist gleich 0. Und äh, ja, wenn wir davon einfach nur die z-Komponente nehmen, das ist eine vektorielle Gleichung, wir können die z-Komponente direkt hinschreiben. z-Komponente wäre dann einfach ähm, Laplace t plus Gamma-Quadrat angewendet auf ähm, ez von r ist gleich 0. Die Operatoren werfen ja hier nichts durcheinander bezüglich der Komponenten, sodass das einfach in dieser Form stehen bleiben kann. Das ist also nichts anderes als die gesuchte ähm, Gleichung für ähm, ez. Im Aufgabenteil b Betrachten wir diese Gleichung jetzt näher. Das heißt, wir schreiben die Gleichung nochmal hin. Wir haben also eine Differenzialgleichung für EZ von R. Diese Differenzialgleichung ist genau die, die wir eben auch hatten: Laplace T plus Gamma Quadrat EZ von R ist gleich 0. Ich schreibe der Vollständigkeit halber die Operatoren mal dahin. Da t ist d2 nach dx2 plus d2 nach dy2. Und das Gamma-Quadrat war omega-Quadrat epsilon minus k Nehmen wir auch noch mit, dass wir Randbedingungen haben. Die werden zwar in der Aufgabe erst später abge aber ich schreibe sie hier schon mal hin, ähm, Randbedingungen. Äh, wir haben ja unendlich gut leitende Wände. Ähm, also Kappa gegen unendlich haben wir ja an, an, an den Rändern. Das heißt, wir haben EZ gleich 0. EZ ist ja eine transversale Komponente, eine Tangentialkomponente somit äh, an, den, äh, an allen vier äh, Oberflächen. Und Material ist die äh, Feldstärke 0, die Tangentialkomponente von e ist aber immer stetig, also muss sie auf der anderen Seite der Oberfläche eben auch verschwinden. Äh, und das tut sie dann eben für x gleich 0 bzw. x gleich a und y gleich 0 bzw. y gleich b. Das ist ja der Rand äh, des Ganzen. Ja Und jetzt sollen wir das Ganze mit einem Produktansatz äh, lösen. Das ist schon vorgegeben, dass wir einen Produktansatz nehmen sollen. Dann schreiben wir den einfach hin. Das heißt, unser EZ äh, von R soll ein Produkt sein. Ich nenne den ersten Faktor mal Groß X von X. Komplex im Allgemeinen. Ähm, mal Groß Y von Y. Ebenfalls komplex. Und in Z-Richtung wissen wir ja schon, wie die Lösung aussieht. Das ist ein EO minus J K mal Z. Das wäre also zum Beispiel, das wäre, wenn Sie es allgemein schreiben, wäre das ein Z von Z. Jetzt müssen wir natürlich beim Einsetzen in die Gleichung die Ableitungen bilden. Schreiben wir es dann wirklich nochmal entsprechend hin. Was ist denn d 2 e z nach äh, dx das ist ja d2 x nach dx mal y mal e hoch minus j kz. Ähm, und genauso ähm, ist äh, eben d2 ez nach dy gleich x mal d2y nach dy Quadrat mal eo minus j kz und jetzt können wir natürlich entsprechend in die Helmholtz-Gleichung einsetzen schreiben die hin also d2x nach dx 2 y eo minus j kz plus x d2y nach dy Quadrat. Ich noch überall ein paar Striche drunter vergessen, das sind komplexe Größen, machen wir es ordentlich. Das ist komplex, das ist komplex, das ist komplex, das ist komplex, e hoch minus j kz. Und jetzt natürlich noch plus Gamma Quadrat mal die Funktion selber, also x, y, e, minus j, kz und das Ganze muss 0 sein. Ähm, ja, ähm, jetzt der übliche Schritt. Wir können durch die Funktion selber äh, nochmal dividieren. Das geht, weil wir davon ausgehen, dass die Funktion nicht trivial ist, das heißt sie wird von 0 verschieden sein und deshalb können wir mit der Funktion selber entsprechend durchdividieren und das führt uns dann auf die Gleichung 1 durch x mal d2x nach dx2. Uh, plus 1 durch y d2y nach dy2 plus gamma2 ist gleich 0. Uh, ja, und uh, eine solche Gleichung uh, lösen wir ja uh, immer dadurch, uh, dass wir annehmen dass äh, diese Einzellösungen, ja, diese Einzelterme konstant sind. Äh, und dann müssen wir nur noch sehen, äh, dass eben in der Summe das Ganze äh, 0 ergibt. Das heißt, wir nehmen einfach an, dass das gleich einer, Konstanten, äh, einer Konstante ist. Schreiben wir mal in eine andere Phase, Farbe. Das heißt, wir würden zum Beispiel annehmen, dass das hier gleich minus äh, kx² ist. Ohne Beschränkung. Der Allgemeinheit gehen wir davon aus, dass kx eine positive ähm, Größe ist. Ähm, und ähm, ähm, ja, ich schreibe erstmal weiter und dann diskutieren wir das ein bisschen. Und dieser zweite Term, das wäre analog ein Minus Ky2. Und damit das Ganze aufgeht, äh, habe ich natürlich äh, eine Nebenbedingung an dieses minus ky2. Das muss nämlich gleich. Gamma Quadrat plus kx Quadrat sein, damit das insgesamt 0 ähm, ergibt. Ne? Also, wenn wir diese Gleichheit annehmen, dann ist diese ähm, Gleichung hier, die obere, die blaue Gleichung, genau dann natürlich äh, erfüllt, äh, wenn, das, äh, wenn, wenn diese Beziehung hier erfüllt ist. Dann steht nämlich da minus kx Quadrat plus äh, äh, äh, Gamma Quadrat Halter ist ein Vorzeichen falsch. Hier muss natürlich dann hier ein Minus hin. Okay. Ähm, so, also, dann steht hier minus kx2. Äh, und dann kommt plus minus Gamma Quadrat plus Kx2, das minus kx2 plus kx2 hebt sich weg, sodass da steht minus Gamma Quadrat plus Gamma Quadrat ist gleich 0. Ähm, Gut. Ähm, ja, und äh, diese Differentialgleichungen, äh, die müssen wir jetzt natürlich äh, entsprechend äh, lösen. Das werden wir jetzt machen. Äh, da machen wir eine neue Seite für. Und wir fangen an mit der ersten der Gleichungen. D2x nach dx2 soll ja sein minus kx2 mal x selber. Äh, Nochmal eine ganz kurze Diskussion. Äh, wir haben jetzt hier ein negatives Vorzeichen angesetzt. Man hätte hier natürlich auch ein positives Vorzeichen ansetzen können. Dass wir hier ein negatives Vorzeichen angesetzt haben, das liegt daran, dass wir ja rechts und links bezüglich der x-Koordinate feste Randbedingungen haben, die wir, die wir kennen, äh, wo wir wissen, da soll die Größe verschwinden. Und wir hatten in anderen Zusammenhängen schon gesehen, dass das natürlich sehr gut mit den trigonometrischen Lösungen Sinus- und Cosinus-Funktionen äh, geht. Und das sind natürlich gerade die, die diese Differentialgleichung erfüllen. Wenn ich hier ein Plus hinmalen würde, äh, dann hätte ich zum Beispiel Sinus-Hyperbolicus und Cosinus-Hyperbolicus äh, als Lösung. Und da wissen wir schon, dass wir mit der das nicht so ohne weiteres äh, erfüllen können. Das heißt, in dieses negative Vorzeichen hier ist einfach schon Vorwissen äh, eingegangen. Sie können das spaßeshalber auch mal durchrechnen, äh, indem Sie hier ein positives Vorzeichen annehmen. Äh, und dann werden Sie relativ schnell sehen, dass Sie dann bei der Bestimmung der Randbedingungen Probleme bekommen. Gut, also das ist der Grund, warum wir das so ansetzen. Und naja, dann können wir natürlich die Lösung sofort hinschreiben. Da hatten offensichtlich einige auch Probleme mit, aber das ist gewöhnliche Differenzialgleichung zweiter Ordnung, gewöhnliche homogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Wenn Sie das nicht wissen, müssen Sie sich das wirklich in Mathematik nochmal anschauen. Und das ist dann offensichtlich a mal Sinus kx mal x plus b mal Cosinus kx mal x überprüfen durch Einsetzen im Zweifelsfall. Wir nutzen die Randbedingungen. Also was ist denn mit x bei x gleich 0? Bei x gleich 0 ist der Sinus auf jeden Fall sofort weg. Das heißt, a spielt keine Rolle. Der Cosinus ist 1. Das heißt, der pickt uns genau b raus. Das heißt, an der Stelle wissen wir sofort, dass b gleich 0 sein muss, weil das x an dem Rand ja ähm, verschwindet. Also b muss gleich 0 sein. Ähm, die andere, Den anderen Rand werden wir natürlich auch ausnutzen. Ähm, bei x gleich a muss x äh, auch verschwinden. Das heißt, äh, b ist ja schon eliminiert. Es bleibt nur noch der Term mit a stehen. a mal Sinus kx mal a. A muss 0 sein. Naja, und wie der Sinus aussieht, das wissen wir. Der hat Nullstellen hier bei 0 und dann eben bei pi und dann bei 2 pi. Kx gleich 0 würde offensichtlich auf die triviale Lösung führen. Dann wäre ja hier, stünde hier eine 0. Damit wäre, äh, äh, wäre ständig hier immer Sinus von 0 und das wäre 0, dann wäre der Term weg. Und dann wäre x gleich 0. Mit x gleich 0 ist aber auch direkt e gleich 0. Das ist die triviale Lösung, die interessiert uns nicht. Das heißt, hier folgt sofort, dass ähm, ähm, ähm, äh, äh, kx an der Stelle oder kx mal a eben pi 2pi 3Pi und so weiter sein muss. Das heißt, hier folgt Kx mal A muss sein M mal Pi mit M gleich 1, 2, 3, 4. Und für M gleich 0 Triviale Lösung. Das wird in der Aufgabe später nochmal abgefragt. Wir haben das einfach hier schon berechnet. Ähm ja, Das ist übrigens auch die Stelle, wo der erste Index reinkommt. Ähm das heißt, diese Ks hier, die sind offensichtlich von einem Index M abhängig. Und es gab eine Frage auf Q&A, wo diese Indizes herkommen, M und N. Die kommen genau daher, dass äh, sie eben äh, unendlich viele Ks haben, für die diese Beziehung äh, erfüllt ist. Das ist wie bei einer schwingenden Seite, wo eben die Ränder festgehalten sind. Ähm, die Grundwelle ist die, wo eben eine halbe Wellenlänge reinpasst. Aber es gibt auch die Lösung, wo eben eine ganze Wellenlänge reinpasst oder eben drei halbe Wellenlängen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das heißt, wir können das nochmal festhalten. Wir haben jetzt also ein kx. Das ist in Wirklichkeit ein kx mit Index m, also nicht hoch m, sondern Index m. Und das ist gleich m mal pi durch a. Und schreiben es nochmal hin, m gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Ja, Überraschung für äh, die y-Komponente geht das entsprechend. d2y nach D, äh, y Quadrat ist gleich äh, minus Ky Quadrat mal y. Ja, und dann folgt natürlich wie eben auch das y von y ist gleich konstanten c mal Sinus Ky mal Y plus, nehmen wir die D, mal Cosinus Ky mal Y. Und äh, auch hier nutzen wir äh, natürlich die Randbedingungen wieder aus. Das heißt, äh, Y äh, von y gleich 0. Das muss ja gleich 0 sein. Und wenn wir einsetzen, sehen wir, dass daraus sofort folgt, dass d gleich 0 ist. Wir haben also nur noch den ersten Term, den Sinusterm, da stehen. Und genau wie mit den gleichen Schritten wie eben, folgt eben aus y für y gleich b, dass das auch gleich 0 sein muss, folgt dass das ky ein ky n ist und das ist n mal Pi durch b. Also genau dieselbe Argumentation und auch hier darf, äh, würde n gleich 0 wieder dazu führen, dass wir nur die triviale Lösung haben ähm, und äh, damit haben wir also n gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter und so. Sofort. Ähm, ja, ähm, und äh, natürlich müssen wir noch beachten, dass das Kx und das Ky ähm, und das Gamma nicht vollkommen äh, unabhängig voneinander sind. Wir haben die ja immer noch die Helmholtz-Gleichung äh, zu erfüllen, und das führt uns auf die charakteristische Gleichung. dass eben äh, die Beziehung erfüllt sein muss minus kx und das hatte ja Index m und das Ganze zum Quadrat minus ky Index n zum Quadrat plus Gamma Quadrat äh, muss gleich 0 sein oder eben anders ausgedrückt äh, Gamma Quadrat ist gleich k x plus k y n². Und das ist auf der anderen Seite, das hatten wir ja schon, das ist ja nur eine Abkürzung für omega epsilon μ minus k. Und damit sehen wir, wenn wir das umstellen nach k oder nach k k², dass auch k jetzt eine indizierte Größe ist, die hängt eben ab von den Indizes m und n. Das heißt, das wäre ein k n zum Quadrat. Und das ist eben Omega Quadrat Epsilon μ minus kxm Quadrat plus ky zum Quadrat und natürlich können wir da auch die Wurzel draus ziehen das brauchen wir auch gleich für die Diskussion ähm, der Cut-Off-Frequenz ähm, also ist K m n gleich die Wurzel aus ähm, µ Epsilon Omega Quadrat minus Kx m Quadrat plus Ky N zum Quadrat. So, das hier ist eben die Wellenzahl, für die z für die in plus z Richtung ausbreitende Welle. Und das Omega, was hier auftaucht, das ist natürlich nach wie vor die Kreisfrequenz dieser harmonischen Welle. Das heißt, das, was wir hier haben, ist letztendlich unsere ähm, Dispersionsbeziehung für diesen Mod. Ähm, ja, und äh, äh, jetzt ist das Weitere natürlich auch schon äh, nach der Cut-Off-Frequenz gefragt. Und dazu halten wir zunächst noch mal fest, dass ja die Fälle m gleich 0 bzw. n gleich 0 nur auf die triviale Lösung führen. Das heißt, der tm Grundmod Das wäre der mit m gleich 1 und n gleich 1. Ja. Und die Cut-Off-Frequenz können wir aber auch ein bisschen allgemeiner hinschreiben. Ich will mal gerade schauen, nach was eigentlich gefragt ist. Gucken wir noch mal. Bestimmen Sie? Ah ja, genau. Also für ein beliebiges tmn ist jetzt nach der Cut-Off-Frequenz gefragt. Gut, dann werden wir das auch allgemein ausrechnen. Wie kommen wir auf die Cut-Off-Frequenz? Wir müssen ja zusehen, damit wir eine Wellenausbreitung haben, muss dieses k hier eine reelle Zahl sein. Wenn das k selber imaginär wird, dann haben wir ja im Exponenten ein e hoch minus j k mal z stehen. Und wenn k selber imaginär ist, dann verschwindet das j, dann können wir mit j mal j gleich minus 1 äh, äh, das j zum Verschwinden bringen und dann haben wir die normale Exponentialfunktion stehen, da haben wir keine Wellenausbreitung mehr. Das heißt, äh, äh, um auf sowas zu kommen wie eine äh, Cut-off-Frequenz, äh, haben wir eine Bedingung für Wellenausbreitung. Und die Bedingung für Wellenausbreitung ist eben, dass das, was unter der Wurzel steht, dieser Ausdruck hier, der muss positiv sein. Ansonsten ziehe ich eine Wurzel aus einer negativen Zahl. Also muss gelten μ Omega Quadrat minus kxm zum Quadrat plus n zum Quadrat größer oder gleich Null. Und der Grenzfall und damit eben die Cut-off-Bedingung ist eben, wenn dieser Ausdruck gerade gleich Null wird. Das heißt, das wäre der Fall, wenn μ epsilon omega quadrat gerade gleich kxm quadrat plus kyn Quadrat ist. Ähm, ja, und das können wir natürlich ähm, auch nochmal expliziter hinschreiben. Übernehmen wir zuerst nochmal die Formel. Ich schreibe hier nochmal hin. Cut off. Also äh, μ Epsilon Omega Quadrat ähm, machen wir da mal schreibt man co dran für cut off ist gleich Kxm zum quadrat plus k n zum quadrat und ähm, diese ausdrücke kennen wir aber das ist nämlich nichts anderes als ähm, hier ist m und hier war n Entschuldigung So und hier steht natürlich dann m äh, mal pi durch a Quadrat plus n mal pi durch b zum Quadrat und ähm, wenn wir das jetzt äh, auflösen hätten wir hier Omega Cutoff Gleich 1 durch Wurzel epsilon mu mal die Wurzel m mal Pi durch a zum Quadrat plus n mal Pi durch b zum Quadrat. Und äh, natürlich könnten Sie auch noch äh, das Ganze äh, in Form einer Frequenz hinschreiben. Frequenz, die Cut-Off-Frequenz. Da dividieren Sie einfach nochmal durch 2 pi Das wäre 1 durch Wurzel epsilon mü mal Wurzel aus pi, aus, nicht pi, halt, pi fällt ja gerade weg, aus m durch 2a zum Quadrat plus n durch 2b. Zum Quadrat. So wäre es als ähm, Frequenz hingeschrieben. Und ähm, ja, was Sie natürlich auch wieder erkennen, ist dieser Vorfaktor 1 durch Wurzel Epsilon ähm, Das ist nichts anderes als ähm, die normale Ausbreitungsgeschwindigkeit in dem Medium, die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium. Also für den Fall, dass wir Luft oder Vakuum annehmen, ist das einfach die normale ähm, Lichtgeschwindigkeit. So, ähm, jetzt äh, die Diskussion für, äh, Moment, ich muss schauen mal in die Aufgabe rein. Ähm, was haben wir? Äh, das haben wir gemacht, Zerlegung äh, und Produktansatz haben wir gemacht, Randbedingungen haben wir gemacht, äh, bestimmen sie dadurch den Eigenwert, das ist das K und die äh, Cut-Off-Kreisfrequenz, das haben wir auch gemacht und die Fälle m gleich 0 und n gleich 0 haben wir auch schon diskutiert. Die führen einfach auf die triviale Lösung. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch das Letzte zu machen. Und hier sind an bestimmten Punkten, ist, oder für einen bestimmten Punkt ist die Feldstärke angegeben, sodass wir jetzt die unbekannten Koeffizienten bestimmen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich einfach noch um die Aufgabe d kümmern. Ähm. Und ähm, ja, dafür schreiben wir einfach die Lösung nochmal hin, also unser EZ von R. Ähm, das hatte ja die Form A mal Sinus KX mal X plus, und die andere Konstante war die C mal Sinus KY mal y, halt es kein Plus, das ist natürlich hier einmal, Entschuldigung, mal. Und jetzt ähm, kommt ähm, die Z-Abhängigkeit, e hoch minus j, ähm, kz. Und wenn wir die Größen einsetzen, die wir mal jetzt bestimmt haben, dann steht hier für kx eben m mal pi durch a und dann mal x mal c Sinus und jetzt n mal Pi durch b mal y ähm, und dann eben mal e hoch j k, und das ist natürlich ein k m n jetzt, mal z. Dann schreiben wir das k m n auch nochmal dahinter. Das ist Wurzel µ y Omega Quadrat minus m mal Pi durch a Quadrat plus n mal Pi durch b Quadrat. Ähm, ja, und äh, jetzt sind an bestimmten Punkten ja die Werte, äh, an einem Punkt der Wert vorgegeben. Also schreiben wir uns hin, was ist denn ez ähm, von, müssen wir natürlich jetzt auch oben dran schreiben, das ist von n und n abhängig. Machen wir es ordentlich so. Ähm, das ausgewertet an der Stelle ähm, x gleich a durch 2m, y gleich b durch 2n und z gleich 0. Ähm, jo, wenn wir das einsetzen, äh, für x eingesetzt, äh, sehen Sie, dass hier Sinus Pi halbe übrig bleibt. Das ist also 1. Y eingesetzt bleibt auch Sinus Pi halbe übrig, ist auch eine 1. Und Z gleich 0 eingesetzt gibt auch eine 1. Das heißt, hier bleibt einfach übrig, das ist A mal C gleich 1 Volt. Und damit ist dann natürlich das EZ z m n vollständig bestimmt, das ist dann eben gleich ein Volt mal Sinus m durch a mal x mal Sinus n durch b mal y mal e hoch minus j k m n mal z. Ja, und damit ist das Ganze vollständig gelöst. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.